pa pa Österreich verpasst den vorletzten Platz um Haaresbreite, wenn es um das Recht auf Rechtsauskunft geht. Das Amtsgeheimnis ist nur eine Lachnummer für andere moderne Demokratien. Denn dort kennen diese derartiges nicht einmal. Wir belegen den 131. Platz von 131 untersuchten Staaten. Und im Ranking der Pressefreiheit belegen wir, in wenigen Jahren völlig abgestürzt, nur mehr den 31. Platz. Gerade noch zufriedenstellend. Und wir haben sogar zumindest einen Rechtsparagraf, welcher sogar den Amtsmissbrauch durch Beamte legitimieren und eine gerichtliche Aufklärung verhindern kann. Das ist unser schönes kleines Österreich, ganz im Herzen Europas. Na bum bum! Heute werde ich eben darüber berichten, dass der österreichische Gesetzgeber im 21. Jahrhundert, nämlich im Jahr 2014, einen Gesetzesparagrafen für die Staatsanwaltschaften einführte. Paragraph 35c Staatsanwaltschaftsgesetz, welcher wie eher ein Relikt aus der K&K &K Monarchie zu sein scheint. Staatsanwälte und innen können Anzeigen ohne Angabe von Gründen abwenden und müssen das nach der SDPO nicht einmal begründen und Herr und Frau Niemand haben nicht einmal ein ordentliches Rechtsmittel dagegen. So gesehen betrachtet war aber die 1873 eingeführte K&K-Strafprozessordnung noch mit C geschrieben ein Meilenstein im Verhältnis zur Gegenwart. Denn dort wäre das nicht möglich gewesen. In diesem Zusammenhang mit der Anwendung dieses Paragrafen geht es daher auch um den legitimierten Amtsmissbrauch von drei Polizisten im Zusammenhang mit einem sehr zweifelhaften Tod einer 26-jährigen Frau. Denn die Staatsanwaltschaft Wien sieht in den großteils verfälschten Berichten der drei Polizisten kein verfolgbares Vergehen. Denn es fehlte der Anfangsverdacht. Und so wurde der Wunderparagraf 35c angewendet. Und damit ist jegliches Problem für die Polizisten vorerst einmal sehr sicher abgewendet. Und da dieser wunderbucher paragraph von der Staatsanwaltschaft Wien in betreffendem Fall schon so oft angewendet wurde, erscheint die gegenwärtige Inflation wie eine Deflation. Oder haben dort einige Personen ein inflationäres Interesse daran, dass ja kein gerichtliches Verfahren eingeleitet wird? Es stellt sich daher die wesentliche Frage, ob hier vielleicht sogar korruptes Verhalten innerhalb der Staatsanwaltschaft Wien vorliegt um sich durch diesen Paragraphen gegenseitig vor Konsequenzen zu schützen. Und daher müssen die drei Polizisten um jeden Preis geschützt werden. Oder ist ein derartiger schwerer Vorwurf völlig absurd und ein Hahn herbeigezogen, weil es in diesem Zusammenhang keine Korruption sein kann? Steht es denn um die österreichische Rechtsstaatlichkeit schon so derart schlecht, dass Herr und Frau niemand durch die Einführung und Anwendung als derartigen Paragraphen nicht einmal mehr ein Recht auf Auskunft haben, um zu erfahren, warum gar kein Verfahren eingeleitet wird oder warum nicht einmal eine Gerichtsinstanz zuständig ist, wo dann für jedermann und jede Frau nachvollziehbar überprüft werden kann, ob die Anwendung des Paragrafen korrekt erfolgte. Läuft im kleinen Österreich etwas völlig schief, wenn Herr und Frau Niemand 1873 mehr Rechte hatten, als es die gegenwärtige Gesetzgebung ermöglicht? Oder hat eine derartige Gesetzgebung im 21. Jahrhundert sogar System? Das sind aus rechtswissenschaftlicher Sicht sehr komplexe Fragen, wo nicht einmal Höchstgerichte befriedigende Antworten geben können. Wenn man die bisherigen Entscheidungen im Zusammenhang mit § 35c Staatsanwaltschaftsgesetz liest. Sie können das als Österreich und Österreich nicht glauben. Dann erkläre ich Ihnen das ganz langsam. Und damit auch Herr und Frau niemand, Kind, Hund, Katz und Maus, aber auch Herr und Frau, Staatsanwalt und Weltin verstehen Sie können. können das, also das und vieles mehr erzähle ich Ihnen dann in der nächsten Folge von Nabum-Bum. Bum. Zum Abschluss noch ein sehr ernster Hinweis. Und das meine ich nicht einmal mit satirischem Sarkasmus oder polemisch. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt hier mit Anzug und Krawatte sitzen, ein mehrfacher Doktor, unter anderem der Rechtswissenschaft sein. Nein, noch besser, ich bin der amtierende Bundeskanzler. Was denken Sie, würde ich dann hier sitzen und mit unwitzigen Witzen das zuvor sehr ernste Thema via asozialer Medien verbreiten? ich bin mir ganz sicher, weil in Österreich alle vor dem Gesetz völlig unvoreingenommen gleich sind, dass in betreffendem Fall auch der Herr Bundeskanzler und Herr Doktor inflationär mit § 35c Staatsanwaltschaftsgesetz ohne Angabe von Gründen behandelt worden wären. Jetzt reicht es aber, Herr Journalist höre ich aus den unendlichen Weiten der Rechtsstaatlichkeit rufen und ich zucke zusammen, weil ich an die Worte Wahn und der Freunde denken muss, welche mir ganz im Ernst sagen, dass ich aufpassen muss, denn ich leg mich hier mit der Macht an und mit denen sei nicht zu spaßen. Jemand behauptete sogar, dass es sich Sorgen um mein Leben machen würde, wenn ich nicht potente, vor allem Medienunterstützung bekommen würde. Ach nein, das kann ich nicht glauben, denn wir leben unter vernünftigen Menschen und einem sehr durchdachten Rechtssystem. In so manchen anderen Ländern auch Demokratien, wie zum Beispiel Russland, da sind so manche Regierungskritiker und innen oder aufmüffige Journalisten, welche sich einfach nicht einschüchtern lassen haben, von einem Tag auf den anderen erhängt, aufgefunden worden. Naja, wer will schon in einer Unrechtsdemokratie leben? Und auf Wiedersehen!